Wieder ein spannendes Thema um sehr viel Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, Männer und Frauen waren das Thema und es gibt ganz viele spannende Themen. Und ich möchte dich gerne mal fragen, Peter Herfurt, was hat dich am meisten beeindruckt? Der Beeindruckt hat mich sehr die Rede, die der Generalsekretär Martin Junge gehalten hat. Und äh, vor allen Dingen natürlich der Part, äh, wo er die Jugend sehr gelobt hat. Dass er gesagt hat, dass er froh ist, dass es diese, dass es diese Jugendquote gibt, dass die dabei sind. Und äh, dass sie sehr viel bewegt haben. Und dass auch der LWB äh, nicht nur sehr viel lernen kann, sondern äh, eigentlich durch sie nochmal so eine ganze intensive Richtung bekommen hat. Weil sie sich massiv für Klimagerechtigkeit einsetzen. Und das hat das nochmal so deutlich Sagt und damit auch allen bewusst macht, die Jugend hat an der Stelle wirklich ein wichtiges Wort und bringt viel ein. Das fand ich schon toll, dass das von ihm so ganz klar gesagt worden ist, neben all den anderen groß wichtigen Themen hier auf der Konferenz.